Hallo, meine Pokefreunde, Pokedeck, willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Wir sind hier stehen geblieben bei Azure City. Ich bin zurückgegangen nach Azure City, um mir erstens mein Fahrrad zu holen, was ich natürlich verdient habe, wie alle wissen. Ja, das ist eigentlich ähm, eine Million Euro kostet, aber naja, wir kaufen es halt ganz umsonst. Ne? Wir haben ein Ticket. Ja. Oh, das ist ein Radkupon. Okay, es gibt dir. Einfach so. Mike tauscht den Radkupon, den vor allem dem, gegen das Fahrrad. Nice. Gut, wir haben jetzt auch ein Fahrrad. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie hotkeen kann. Also, dass ich das irgendwo auf der Taste belegen kann. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, es gab es noch nicht. Was ich einmal machen kann, ist mit Select. Das nach ganz nach oben tun. Irgendwo nach oben. Beispiel dahin Und dann haben wir es so Und will ich es auch mal fahre Mike schaltet das Fahrrad da, da, da, da. Wir fahren Fahrrad hier ja, Mit cola Moka, Die mir gefällt Die regiert gleich mal die Welt da, da. Ja, das ist mal so tolle Musik Mit der gehen wir jetzt einfach in die nächste Route das wird doch auch super fine. Oder, oder, oder, oder, okay, oder nicht. doch. Und doch. Du trägst Pokémon bei dir. Lass uns kämpfen. Gut. Äh, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, äh, dann habt ihr ein bisschen was verpasst. Denn unsere Pokémon haben sich entwickelt. Ja. Die meisten davon haben sich entwickelt, wie hier zum Beispiel sie. Na toll. Ja, was, was was Komm, wir brauchen Patex. Pathex muss sich auch mal entwickeln, genauso wie Shilock. und Shilock müssen wir auch entwickeln. Und ja, dann haben wir eigentlich ja schon alle. Und Tegaria kann sich nur mit Blattstand, glaube ich, entwickeln. Ja. Soweit ich weiß. Dass ich jetzt weiß. mehr äh, Mirabel, was habe ich? Äh, ach, das ist vier Pokémon. Clofenser, Schüsse. Einfach bekämpfen. Blabla, ja, ja. Brauchen wir nicht. Langweilig nicht alles. Clofenser, schon wieder. Was ist denn das los? 26. Läuft. Du hast gewonnen. Das siehst du richtig. Und dann die Musik wieder da. TM30! Nice! Was ist denn das? Wir haben, wir haben TM bekommen. Wir haben eine TM bekommen. Ich frag mich, was ist denn nur da drin? <lacht> Der -de. Teleport! Was ist das Ernst? Das ist immer das Unnötigste. Der Unnötigsten. Oh Gott. Ach du stimmt, ja. Sehr vergiftet, da brauchen wir gegen ist jetzt wieder heil und gesund. Gut Endlich kommt jemand. Mir war richtig langweilig. Das Spiel ist Pokémon. <lacht> ja. Trainiere doch einfach. Dann könntest du auch mit ihm nicht gewinnen jetzt. Das ist so schlecht. Mach Rolle, 20, Digga. Lass doch mal entwickeln, Lutscher. Das spulen wir einfach vor, weil wir die Pokémon alle gesehen haben. Oh, Onyx! Uh, der Onyx? Läuft bei dir, Diggi? Level 20er Onyx. Er könnte der neue Roku werden. <lacht> da -da. Der kann ist sehr effektiv. Onyx wurde besiegt, saß der hält level Und das war's für ihn. War das etwa schon alles? Oh, ich habe kein einsatzbereites Pokémon übrig. Erst ist jetzt gemerkt. Okay. Da -da. Okay, hallo. Ha! Wie wäre es mit einem Kampf? Ja, gerne. Ich muss meine Pokémon eh noch ein bisschen trainieren. Vor allem eigentlich noch schiller wie gesagt. Was hat er denn für Pokémon? Nach nur Kleinschein und sowas? Ja. Das ist ja Müll hier. Oh nein, Level 23. Noch lohnt nix. Was ist los? Das war's schon. ha, ein fairer Kampf. Ja, fair eigentlich. Na okay, fair. Ich hatte halt ja Pokémon das als ja Ist ihm sein seine Sache Route 9 Azurias City Fels Tunnel die Fels müssen wir damit wir nach Lavagna können Gut nach. Hey, wer bist du? Deine Pokémon sehen fit aus! Das sieht so richtig denn von Lavagna aus kriegen wir nämlich etwas womit wir das Relaxo zumindest von Relaxo rübergehen können, Sage ich mal so das Relaxo haben wir noch nicht gesehen aber ist auch nicht so schlimm ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Die Folge war jetzt schon zu Ende und das, der habe ich nicht mehr geschafft. Komm Skrote, entwickle dich jetzt mal. Viele Leute, die meisten Leute haben die schon als äh, Totokir. Und ich auch nicht, das ist Schande für mich. Das geht doch nicht. Blumanda. Uh, danke für den neuen Antrag in Pokedex. Bum, ba, da, bum, Schnell und präzise besiegt. Ja, stimmt. Okay. Da, da, da. Ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihren Kokon zu fliegen. Ach nee, sagt mir, ist nicht das und Safcon, die nur hätten Head können. Bitte nicht. Oh, wahrscheinlich, oder? Ja. Nee, Bibe. Oh! Beebe oh, it's impressive. Very impressive. Äh. Oh, Dich... Richtiges Stück, mein kleiner Freund. Frühschlag. Ach so, war das. Die dachte, das wie das heißt. Frühschlag, das ja dreimal getroffen. Das kann bis zu fünfmal glaube ich treffen. mit Stoß. Bibo, da habe ich schon erst Respekt vor. Bibo kann unter anderem sehr stark sein. Sehr stark. Den Nice, Bieber schon wieder. Schade. Ich dachte, er hätte noch Smethbo, aber naja, nicht so schnell. Das war's schon. Die sind nicht wirklich stark gerade bei ihm. Was? Das war die reinste Zeitverschwendung. Hm, nee, nicht wirklich. Ich habe ein paar Level bekommen und ein bisschen Geld. Also für, für dich was Zeitverschwendung. Wahrscheinlich... Ja, für mich aber nicht wirklich. Ha, ha gehabt Das Leben ist wirklich unfair. Ja, <lacht> hallo. Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon. Käfer Was ist aber Käfer-Pokémon? Was los mit dem und oh meinem? Drei Pokémon hat er. Einmal ein Raupi. Ein sehr schönes Raupi. So, also wieder ein Fallfinger-Partex-Man. <lacht> Panchos, eh brauchen wir alles nicht. Tschüss. nee. brauchen wir nicht. Blutzug. Oh, Blutzug sieht wirklich gut aus. Nur hat sieht irgendwie aus, das hätte den Schnabel. sieht das auch? Irgendwie schon. Naja, das ist nicht schlimm. Das war's auch so. Meine Käfer-Pokémon. Ja, die wurden zerstückelt. Ich gehe durch den Felstunnel nach Lavandia. Lavandia, sorry, Lavandia wird es ausgesprochen, Nicht Lavandia. L Lavandia. Ich sag einem eigentlich immer Lavandia dazu, aber nicht so wie Sal Sal L Lasagne. Aber keine Ahnung. Wie spreche ich das mal aus? Schreibt es mal in die Kommentare, wie ich es ausspricht. Ich spreche jetzt eigentlich immer Lavandia. Aber manche sagen Lavandia. Ich sag Lavandia, okay? Okay? So wird es sein, nicht, Ja? Falls ihr nein gesagt habt, ist es mir egal. Ich sag trotzdem ja. <lacht> oh, 24! Nice! da. Ja, da könnte ich größer ein bisschen was ausrichten mit dem Blutstrahl. Stimmt, kann da kann wir auch noch fahren. 29, nice. Vielleicht entwickelt sich Kröte aber auch schon Level 32. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber nicht, ich nicht. Was war es jetzt? Verdammt ja, Schüssel, was ist jetzt? Du, das war's, easy. Easy! Mit dir habe ich mich übernommen. Hier ist auch nur Gras, falls man Pokémon fangen will. Aber ansonsten ist es nur los. Du hast keine Chance, du kleiner Rabauke. Ah, drei Pokémon schon wieder. Boah, ihr seid so langweilig, ey, ganz. Ganzen. Nee, komm, ich möchte jetzt mal das Gute, das Gute wieder mal... Nein, noch was mache ich denn? Noch das war dumm. Hier hab ich natürlich. Hallo Dumm. Kann man doch blöd sein. So, was ist passiert? Du wurdest gerade gerackt. Das ist passiert. Yeah. Der Luch. Trau dich ruhig mit mir zu kämpfen. Klar doch. Ich zerstöre ihn. Komm her, Digga. Ich zerstöre dich. Matzi! Oh, geile Sprites. Richtig cute. Aber trotzdem müssen wir es vernichten. Au. Das ist wirklich stark. Trotzdem muss er sterben. die defeated. Vortreffer sogar. Sander Level 23. Yeah. Okay. Das war zu viel des Guten. Glückheit im Leben, ja. Ist das hier unten? Ach so. Ach, ich weiß, wo wir sind. Oh. Das ist eine sehr wichtige Route. Hier. Ich kann mir ein bisschen was verraten. Hier gibt es ein sehr seltenes... Okay, hier gibt es ein... Bes ein ja, ich komm. Es ist schon ein seltenes Pokémon, ja. Das kann man aber noch nicht fangen, glaube ich. Das ist... Man braucht dafür noch was anderes. Ja, ja. Ich es hier schon. Ja, okay brauchen wir noch was anderes für yeah. stimmt da unten ist jetzt ähm, der berg und da ist ein pokémon center was ich sehr befürworte mhm. sehen wir wenn wir da wieder haben der ist aber auch wirklich immer da so heilen bip, bip, bip, bip. Bow, bow, bow, bow. Dankeschön. und tschüss Ihr Element macht manche Pokémon anderen gegenüber stärker bzw. schwächer. Jo. Ich habe für ein nutzloses Nugget 5000 poké bekommen. Stimmt, das müssen wir auch mal bald verkaufen. Wir haben es ja immer noch. Hallo? Willkommen. Wie geht dir so? Ja, ganz gut. Ich habe gehört, dass in Lavandia böse Geister spuken. Pass auf, das ist echt gruselig, glaub mir. Ich hab so nicht wirklich Angst, aber... ich ist alle Male. Und, äh, pass auf mit deinen Ohren. Wieso? Ähm, ich glaube, ich habe zu viel gesagt. Okay. Was meint der? Naja, egal. Das werden wir noch herausfinden, was er damit meint. Hihi. haben wir schon 17. Der, wie meint der? 40. Glaub ich ihm, irgendwie eigentlich ehrlich gesagt nicht. Wieso hier diese ganzen Zerschneiderbäume sind, weiß es nicht, im Remake. Und im zweiten Teil, in Yoto, ist es auch das gleiche. In der zweiten Gen. Also wozu ist das hier da? Diese ganzen Schneiderbäume. Die bringen nichts. kann einfach hier außen rum. Brauche ich gegen die kämpfen. Was ist das hier? Fels -Tunnel. Oh Gott. Ich habe da so böse Ahnungen. Aber ich hoffe, das ist nicht, nicht. Jedes Mal, wenn ich hier eine Pokémon-Arena be bekämpft habe, wurde ich besiegt. Dann bist du einfach schlecht. Wenn du selbst gegen Grocke verloren hast und hier gerade in diesem Moment gegen mich kämpfst. Was ist das falsch mit dir? Okay, du hast Pikachu. Okay, das ich mich sehen. Was ist noch? Ein Pipi! gut. zeig mal, was du drauf hast. Bibi. Level 20, komm Mama, mein Sprung auf Level 30, okay? Ist das okay? Ja oder? Na, ja. ist schwach, ich muss Tackle wirklich mal verlernen lassen. Auch nicht Duplexieb, das, das schlägt zweimal und eh nee? Einmal? Normalerweise, heutzutage geht das glaube ich nur zweimal. Bis, ja bis macht schon mehr Schaden. Pfund, ich habe aber kein Fund für dich der War schlecht, ich weiß. Nein, nicht schon wieder. Doch, leider schon. das also, will ich leider. Nee, will ich nicht. Gut, jetzt will ich mal was überprüfen. Und? Ich hab's gewusst. Es ist dunkel alles. Das ist jetzt natürlich bitter. Normalerweise brauch ich dafür Blitz. Aber das ist jetzt blöd, weil ich... Ab glaube ich gar keinen Blitz, oder? Ich glaube nicht... Das ist natürlich jetzt doof, ne? Oder sollen also wir so den Weg einfach... Obwohl, es ist gar nicht so schlimm. Ich sehe mich selbst nur halt durch. Und die ganzen Leute. Aber ansonsten würde ich so rausheilen, oder? Oder? Eigentlich ja schon, ne? Haben wir mal Mahalo schon gefangen? Ich glaube nicht. Ich fang's mal. Aber ich glaube, das haben wir noch nicht gefangen. Dann mach ich das mal eben. Ja. Ich gehe einfach ohne Blitz durch. Falls irgendjemand weiß, wo man Blitz herbekommt. Oder wie man normal durch soll da könntest du mir gerne vom Tag schreiben, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht wirklich glauben, dass man da ohne Lust durch soll. Kann natürlich sein. Aber ich glaube nicht. <lacht> glauben tu ich's nicht. Kraftprotz. Dieses Pokémon ist... Okay, das ist beides irgendwie andersrum. Egal. Dieses Pokémon steht st sorgsam seine Muskeln. Okay. Es trainiert sehr viel Kampfsportarten. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch vorgelesen. Aber naja wo ich kann einfach hier drin bleiben, ne? Ja. Ich setze Schutz ein. Boah, hey, wie ist es so dunkel? Siehst du das jetzt? Eine Box hier ist dunkel. siehst du das? Wieso solltest ich das nicht sehen? Natürlich brauche ich einen Schutz. Und dann suche ich mal nach dem richtigen Ort. Warte mal, kann ich heißt das jetzt? Ich kann keine Leitern oder so sehen? Meine Pokémon wollen kämpfen. Los geht's. Ich habe eh noch ein Fluchtseil. Also, ja. Oh mein Gott. Pokémon Jack möchte kämpfen. Oh mein Gott, wie sieht der denn aus? Oh mein Gott. Ein Trag... Oh, Tragosso, wie süß. Aber es wird zerrekt am Akkord. Was ist, lebt noch? Oh Gott, geh jetzt sterben. Bitte. Stirb schon Und fleckmon noch komm. Come on. brauchen wir nicht. Flegmon ist, glaube ich, auch... Was auf jeden Fall ist es heutzutage oder? so. Hier weiß... Ja, doch, glaube ich auch. weiß es kann Konfusion, das kann nur psychische Pokémon. Flegmon, das bekannte... Lahmste Pokémon der Welt. Ja. Game over für dich ja ich glaube es ist nur so ein Weg ach so man sieht die okay gut das ist das ist gut hat ich wirklich Probleme gehabt. ist ein Trainer ja klar zu Hause zeichne ich gern Pokémon alles zieht sich zusammen und da ist der Gegner ein Pokémon schon wieder ein Fleckmann, das langsamste Pokémon der Welt Level 25, nice. Ich hab einfach mal geskippt. Ich bin erschöpft. Ja, ich dir. Ich habe noch noch im Team, ne? <lacht> nein, das ist kein Teammitglied. Auch wenn es... Ah, nicht schlecht wäre. Ich werde dir keine Items suchen. Das ist ja kein 100% von. Das Schuss wirklich, mehr Oh nein. Ich brauche aber, aber den Schutz. und der Schutz bin ich nutzlos. Das ist die gleiche Musik, glaube ich. Also, Die Hürde hat, glaube ich, die gleiche Musik wie... Äh, Wartanabat? Nee. Egal, wie auch immer. Auf jeden Fall höre ich da wieder so ein bisschen Team Rocket raus. Ich kann Ich komme nicht oft hierher, aber ich will kämpfen. Team Rocket, da werden wir noch hinkommen. Da wird später noch eine große Rolle mit Teamwork gegeben. Ist ja kein Geheimnis, ich glaube glaub ich Kennt man ja. Wo man ist das hier nichts Neues. Da brauchen wir... ...unser Sander... Obwohl? Nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Nein, das war dumm, das war dumm. Ich brauche Patex, Patex. Brauche deine Hilfe. Du bist vergiftet, Patex. Level 27, das ist nice. Und dieser, Oh, dieser sander Das regst du doch easy, oder? Ja, easy. Oh, ich hab verloren. Ja, das hast du. Ich hab kein Gegengift. Rip. Oh noch ein Gegner. Oh, die Vögel ist ja schon zu Ende. Oh, sie Möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Haha, ha, du Spaßvogel. Haha, haha. Ha, ha. Das war nicht witzig. Ein Glumander, oh Gott, nein. Ich brauch's heute da! Nein, das ist äh, bin ich. Ja egal. Egal, wer sie... Tragosso. Nein, wollen ich nicht wechseln. Ich mach dich easy fertig. Level 30. Yeah. Und das war's doch für dich. Soweit, so gut. Das stimmt. Wir sind schon bald am Ende. Am Ende. Ich würde sagen, wir hören hier auf. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wir haben hier einen wunderschönen Black Screen. Könnt ihr könnt gerne noch in den letzten 20 Sekunden betrachten. Links kommt es zur nächsten Folge. Rechts ist die Playlist und oben könnt ihr abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschö!